Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge zur Frage, wie kann ich meine Mitarbeiter zu 100% auslasten? Bei der Lean Round the Clock 2018 wurde Conny Detloff nach seinem Vortrag gefragt, wie er Mitarbeiterauslastung sicherstellen und messen würde. Seine Antwort, Auslastung ist kein wichtiger Parameter, gehört nicht gemessen und nicht angepeilt. Danke Conny für diese Antwort. Lean Round the Clock ist Deutschlands verrückteste Lean-Konferenz mit Vorträgen fast rund um die Uhr. Sie war vor zehn Tagen in Mannheim und die kann man sich schon mal antun. Link ist in den Shownotes, auch zu den Vorträgen. Conny Detloff ist ein spannender Mensch, macht bei Otto Business Intelligence und findet mit dem Team spannende Ansätze, wie Themen, die früher klassischerweise in Projekten abgewickelt worden sind, auch anders abzuwickeln sind. Conny Detloff war neulich bei Georg Jocham im Podcast Abenteuer Problemlösen, auch hier absolute hörempfehlung der link ist in den Show Notes. jetzt ist sein kommentar nicht auslöser der folge aber wenn ich mich auf eine folge vorbereite sehe ich immer dinge die ich einbauen könnte und möchte und dieses ding hat mir besonders aus der seele gesprochen es passt zur gerade geplanten folge alles hochaktuell also woher kommt der frage was treibt den fragenden an was hat der für ein weltbild nun entwicklung ist teuer wir investieren viel Geld in eine mehr oder weniger sichere Zukunft, bekommen da in diesem, vielleicht auch im nächsten Geschäftsjahr noch nicht zurück und verschlechtern nur in diesem Jahr unser Ergebnis. Ein bisschen ist es wie mit der Liebe. Geht nicht mit und geht nicht ohne. Und für was häufen wir die Kosten an? 3P. Prototypen, Prüfstände, Personal. Wer ein Produkt entwickeln will, muss es bauen, damit er es dann testen kann und vorher muss er es sich ausdenken. Ich will hier nur auf den Teil Personal eingehen, weil das der Kern der Frage berührt. Wir haben in der Entwicklung einen hohen Anteil Akademiker und daher auch relativ teure Personalkosten. Das kann man sich leisten, weil ja auch hinten was rauskommt. Aber für so einen fertigen Betrieb, dessen Mehrheit eher gewerblich unterwegs ist, wirkt das immer hoch. Aber billiger bekommt man die Leute halt nicht. Und wenn man schon gezwungen ist, die hohen Gehälter zu zahlen dann soll da bitte auch das Mögliche herausgeholt werden. Das teure Bearbeitungszentrum wird doch auch daran gemessen, ob es rund um die Uhr läuft. Also fragen wir uns, wie die teuren Mitarbeiter ausgelastet werden können. Das Phänomen gibt es bei allen teuren Mitarbeitern. Die Unternehmensberatung will ihre Leute gut mit Kundenaufträgen abgedeckt sehen. Der Zahnarzt, der hier im Podcast schon mehrfach herhalten musste, lässt auch lieber die Patienten warten, als selber eine Minute rumzusitzen. Ich verstehe das. Das ist... Ehrlich gemeinter Kostenfokus. Daran kann doch auch erstmal nichts falsch sein, oder? Und dennoch optimiert es nur ein Teilproblem und nicht das Ganze. Und damit ist es ein Fall für die Schublade. Gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Lassen Sie mich das erklären. Hier werden sichtbare Kosten optimiert. Also Kosten, die in der Projektkalkulation sichtbar sind. Kosten, für die der Projektleiter haftet. Kosten, für die sich mithin die Unternehmensleitung auch interessiert. Da sind Budgets einzuhalten und, und, und. Wir hatten es schon im Podcast. Es gibt die sichtbaren und die unsichtbaren Kosten. Sichtbar sind die Kosten, die direkt auf das Projekt gebucht werden. Zu den unsichtbaren Kosten gehören zum Beispiel die Opportunitätskosten. Also die ergangenen Erträge oder Gewinne für nicht genutzte Optionen. Denn wer seine Entwicklungsmannschaft auf ein Projekt ansetzt, kann nicht die gleiche Arbeitszeit in ein anderes Projekt einbringen. Also kann das andere Projekt nicht machen, bekommt kein Produkt hinten raus, kann das dann nicht verkaufen und macht also auch damit keinen Gewinn. Klingt banal, ist aber wichtig, weil eine Entscheidung für etwas immer auch eine Entscheidung gegen etwas beinhaltet. Ich habe mich an diesem Komplex in den Folgen zu Cost of Delay Priorisierung und Priorisierung nach Cost of Delay Divided by Duration abgearbeitet. Hören Sie hier gerne nochmal rein. Und jetzt kommt die Forderung danach, die Mitarbeiter zu 100% auszulasten. Und diese Forderung trifft auf die Realität. Auf Mitarbeiter, die gerne ihre durchschnittliche Wochenarbeitszeit leisten wollen. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Aber nicht eine Woche mal doppelt so viel wie die andere. Mitarbeiter also, die relativ gleichmäßig arbeiten wollen und dann doch plötzlich Urlaub machen. Sie trifft auf Projekte, die am Anfang ganz viel Funktionsklärung betreiben. Die dann ganz viel konstruieren die später alles beschaffen, alles gleichzeitig prüfen wollen. Große Teile des Projektmanagements beschäftigen sich damit, diese Ressourcen zu managen. Und sie trifft auch auf Arbeitspakete, die unterschiedlicher nicht sein können. Ein paar Teile sind nach Stunden fertig, für andere brauchen wir Wochen oder Monate. Das heißt, die Anforderungen des Projekts und der Mitarbeiter passen nicht zusammen. Das Projekt gibt die Anforderungen im großen Schwall ein und der Mitarbeiter arbeitet den Berg dann Zug um Zug um Zug um Zug ab. Und während er noch arbeitet, warten halt ein paar Dinge. Das kann auch gar nicht anders sein. Denn würden keine Dinge warten, dann könnte es passieren, dass der Mitarbeiter mit seinem letzten Arbeitspaket fertig ist und nichts Neues hat. Schreck, Däumchen dreht. Das holt er nie wieder ein. Und schon sind die 100% futsch. Der Controller weint und der Tailorist sich die Haare. Wenn ein Mitarbeiter aus irgendwelchen Gründen heraus nur zu 70% ausgelastet ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er am Ende der Arbeit noch etwas Tag über hat. Die Zeit verfällt, er kann sie nicht sparen. Er kann sie auch nicht einsetzen, wenn am nächsten Tag ein Schwall Arbeit auf den Tisch gekippt wird. Sie ist weg. Unwiederbringlich. Und das lässt uns so nach besserer Ressourcenauslastung rufen. Diese Verschwendung kann noch nicht sein. Aber der Tisch war ja leer und nun kann der Mitarbeiter sich sofort an die Arbeit machen, den Haufen Arbeit abzuarbeiten und er kann jetzt so lange seinen ganzen Arbeitstag einbringen, bis die Arbeit erledigt ist. Und im Schnitt kommt ja auch nur 70% Arbeit nach, er kommt also gegen an und der Berg wird wieder kleiner, schnell sogar und dann hat er ja wieder Zeit übrig und nichts muss warten. Frage, würden Sie lieber dienstags um 10 Uhr einkaufen oder samstags? Wie sieht Ihr ideale Einkaufstrip aus? warten auf einen Parkplatz, warten am Leergutautomaten, warten an der Fleischtheke, warten an der Käsetheke, gedrängel in den Gängen, warten an der Kasse. Oder lieber so, parken, Leergut abgeben, Fleisch holen, Käse holen, durch die leeren Gänge witschen und an eine freie Kasse kommen. Ich habe da eine klare Präferenz. Und unsere Projekte übrigens auch. Für das Projekt ist ein nicht ausgelasteter Mitarbeiter der große Segen. Die Arbeit wird schnell erledigt, keine Verzögerungen, wenn mal ein Berg kommt, ist er auch zuverlässig wieder abgearbeitet. Verlässlichkeit. So war das Projekt geplant. So läuft es dann noch durch. Toll. Jetzt bekommt der Mitarbeiter etwas mehr zu tun. Er hat nur noch 20% seiner Zeit nicht verplant. 80% braucht er für die Arbeit. Wenn ein Schwall kommt, ist also auch langsamer drin, diesen abzuarbeiten. Freie Zeit, die er einsetzen könnte, hat er nicht mehr so viel. Also wird eine Warteschlange, die sich einmal gebildet hat, auch länger da bleiben. Im Mittel wird sie schrumpfen, schon richtig, aber langsamer als bei 70% Auslastung. Also hat dieser Mitarbeiter jetzt eine längere, mittlere Warteschlange. Die Projekte bekommen ihre Arbeit jetzt seltener zum notwendigen Zeitpunkt erledigt und Verspätungen fangen an, relevant zu werden. Für die Abgabetermine der Arbeitspakete, aber vielleicht auch für den kritischen Pfad und für den Gesamttermin des Projektes. Das Projekt verspätet sich. Sie verkaufen später, sie verkaufen weniger, Ihnen geht Gewinn, entgangener Gewinn, Opportunitätskosten, also Cost of Delay. Und das nur, weil ein Mitarbeiter nicht mehr als einen freien Tag in der Woche hatte. Ja. Jetzt bekommt er noch mehr zu tun. Er ist zu 90 ausgelastet. Schrecklich, sagt der Controller und fragt, wer die anderen 10 Prozent zahlt. Schrecklich ruft auch das Projekt und fragt, ob gar nichts mehr pünktlich fertig wird. Denn eins ist klar, ein vorhandener Berg Arbeit wird gar noch langsamer abgetragen. Also ist im Mittel die Warteschlange länger und jetzt kommt noch hinzu, dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass noch bevor ein Berg abgetragen ist, der nächste Schwall kommt und dadurch die Warteschlange zwischendurch gar nicht mehr geräumt wird. Das sieht dann nach toller Auslastung aus, aber pünktlich ist dann nichts mehr. Und das ist auch das perfide. Wenn ein Schwall auf einen anderen in der Warteschlange trifft und diesen verlängert, dann vergrößert sich auch der Schaden. Denn wenn mehrere Projekte betroffen sind, dann werden auch mehrere Projekte verzögert. Und dann zeigen auch mehrere Projekte Verzugskosten. Also Warteschlangenkosten nicht nur, weil die Pakete liegen linear zur Wartezeit, sondern dadurch, dass jetzt auch noch parallel nebeneinander mehrere Projekte liegen bleiben, quadratisch steigende Kosten. Direkte Wartezeit für jedes Projekt mal der Zahl der betroffenen Projekte. Und die Zahl der betroffenen Projekte steigt ja mit der Zahl der betroffenen Arbeitspakete. Ah. Und dann bei den ersehnten und so vernünftigen klingenden 100% Auslastung. Eine existierende Warteschlange wird gar nicht mehr abgebaut. Nur wenn sie sich mal etwas verkürzt hat, dann wird sie durch den nächsten Schwall Arbeit einfach wieder aufgefüllt. Dieses Problem hatten so oder ähnlich auch schon schlaue Leute vor uns. Vor rund 100 Jahren hatten Telefonunternehmen das Problem, dass sie für jedes Telefonat ein durchgehendes Adernpaar je Verbindung brauchten. Und für jede Verbindung auch Verstärker und und und. Kapazität war also sehr, sehr teuer. Wenn sie 1000 Adern über den Atlantik gelegt haben und vorne und hinten je 500 Verstärker untergebracht haben, dann konnten 500 Leute auf der einen Seite mit 500 Leuten auf der anderen Seite telefonieren. Nicht mehr. Und die Leute waren unberechenbar. Die wollten einfach anrufen, wann es ihnen passte. Und wie lange sie halt brauchten oder damals sich leisten konnten. Manchmal gab es also Nachfragespitzen und für alle Bewohner eines Landes die Möglichkeit zu schaffen, über den Atlantik zu telefonieren, war teuer. Absurd teuer. Wird ja auch nie gebraucht. Alle? Nie. Aber wie viele Paare wurden denn gebraucht? Dieses Problem war den Telefonunternehmen damals so viel wert, dass so viele, so schlaue Leute sich damit auseinandergesetzt haben, dass ein ganz neuer Bereich in der Mathematik herausgekommen ist. Die Warteschlangentheorie. In der Warteschlangentheorie wird höchst angewandte und anwendbare Mathematik gemacht. Es gibt im Wesentlichen sechs Beschreibungsgrößen für das System, das untersucht werden soll. Der Ankunftsprozess, also in welchem Muster kommen die Objekte in der Warteschlange an. Im Takt, immer schön regelmäßig, oder irgendwie stochastisch verteilt. Mal hier einer, mal zwei. Nach welchem Verteilungsmuster, also nach welcher Verteilungsfunktion? Dann die Servicezeitverteilung. Also wie lange dauert ein Telefonat oder wie lange dauert die Bearbeitung eines Arbeitspakets? In der Fertigung sehr gleichmäßig, in der Wissensarbeit sehr ungleich verteilt. Und noch dazu, je innovativer eine Entwicklung, desto größer ist auch die Varianz der Bearbeitungszeit. Physik brechen, braucht halt manchmal etwas länger. Dies ist auch einer der großen Unterschiede für Linien in der Fertigung und Linien in der Entwicklung oder allgemeiner Wissensarbeit. Drittens die Anzahl der Ausführungseinheiten. Also wie viele Adernpaare liegen unter dem Atlantik oder wie viele Konstrukteure haben sie denn gleichzeitig? Viertens die Kapazität der Warteschlange. Wird die irgendwo Abgeschnitten lassen Einkäufer einfach ihren Wagen zurück im Supermarkt und gehen ganz, wenn sie sehen, dass 20 Leute vor ihnen an der Kasse stehen. Praktisch, und das ist meist schlimmer, haben wir unbegrenzte Warteschlangenlängen. Und wenn wir die nicht visualisieren, sehen wir das vielleicht noch nicht einmal. Die Größe der Population, die auf ein System zugreift. Praktisch unendlich in den meisten Modellen, aber wegen der Herkunft der Problematik aus der Telefonindustrie eine Größe, die in den Modellen ist. Und sechstens und letztens die Abfertigungsdisziplin. Also FIFO, First In, First Out. Oder wie bei einem Stapel LIFO, Last In, First Out. Relevant aber meist FIFO. Wer sich aber mit Prozessdesign und Warteschlangendesign auseinandersetzt, der merkt schnell, dass zufällig entstehende Warteschlangen in nicht gut designten Prozessen hier häufig schlechte Eigenschaften haben. Und das reicht ja noch schon zur Warteschlangtheorie. Ich will hier im Podcast keine Mathematikvorlesung für Blinde machen. Aber wenn ich schon an ihren Denkmuster rüttle und sie verändern möchte, dann brauche ich etwas Zeit, um den Finger auch in die richtige Wunde legen zu dürfen. Die Warteschlangtheorie ist höchst anwendbar und schnell auch für Laien ergiebig tatsächlich. Und ich will jetzt eigentlich nur noch über die ableitbaren Heuristiken reden, also praktische Anwendbarkeiten. Hier kommt ein Schlüsselsatz. Je ungleichmäßiger die Ankunft, je ungleichförmiger die Bearbeitungsdauer der Arbeitspakete und je höher die Kapazitätsauslastung, desto eher kommt es zu Wartezeiten und desto länger werden die Warteschlangen. Lean in der Fertigung standardisiert und harmonisiert, um Varianz auszutreiben. Es wird viel investiert, Fehler und Varianzen aus dem Prozess zu treiben, um ihn berechenbar zu machen und um letztlich den Prozess mit hoher Auslastung betreiben zu können. Entwicklung lebt von Varianz. Entwicklung lebt davon, Neuland zu betreten, noch nicht zu wissen, wie ein Problem gelöst werden kann. Wer hier probiert, nur sichere Dinge zu machen, ist zu ängstlich, nicht innovativ und später nicht wirtschaftlich erfolgreich. Wer mutig ist, große Sprünge macht und wirtschaftlich erfolgreich sein will, hat unweigerlich massive Varianz in den Arbeitspaketen. Sowohl in der Ankunftsrate übrigens, als auch im Bearbeitungsumfang. Damit muss man leben und umgehen. Projekte zu spät abzuliefern ist auch keine Lösung. Der Cost of Delay berechnet sich als real entgangener Gewinn. Man hätte den Gewinn ganz konkret machen können, wenn man auf dem Markt gewesen wäre. Wir brauchen die Mitarbeiter zu bestimmten Zeiten in unseren Projekten. Wir können es uns also auch nicht leisten, die in Arbeit zu ertränken und die Projekte hinten anzustellen. Hier ist nochmal der Schlüsselsatz, damit er sich einprägen kann und damit wir einen Ausweg finden. Je ungleichmäßiger die Ankunft, je ungleichförmiger die Bearbeitungsdauer der Arbeitspakete und je höher die Kapazitätsauslastung, desto eher kommt es zu Wartezeiten und desto länger werden die Warteschlangen. Haben Sie es herausgehört? Varianz ist Wertschöpfung. Wer mutig ist, sieht hier den Wert drin und akzeptiert das. Wartezeit ist teuer, wir müssen unser Projekt pünktlich abliefern. Im Ergebnis bleibt nur ein Stellhebel. Die Kapazitätsauslastung muss klein genug sein. Die Kapazität muss einfach bereitgestellt werden. Dann lassen sich innovative, risikobehaftete Projekte und pünktliche Projekte unter einen Hut bekommen. Sie sparen also vielleicht Geld mit 100% Auslastung, aber sie sparen sich auch kaputt. Das Gewinnoptimum liegt klar im Bereich der pünktlichen Projekte und früheren Markteintritte mithin kleineren Kapazitätsauslastung. Wenn man sich die Warteschlangenlänge, die aus den Modellen kommt, über der Auslastung aufträgt, dann sieht man eine Kurve, die lange flach ist und bei 100% Auslastung asymptotisch gegen unendlich geht. Aber unter 80 bis 85% Auslastung ist die Kurve relativ flach und niedrig. Und hier sind zwei wichtige Aussagen drin. Erstens, der Unterschied zwischen 85 und 90% Auslastung ist gigantisch weil hier die Kurve schon abgehoben ist. Fehler werden hart bestraft. Zu hohe Auslastung führt zu überproportional steigenden Wartezeiten. Und zweitens, wenn Sie den Bereich über 85% vermeiden, dann sind die Warteschlangen und Wartezeiten durchgehend relativ kurz. Sie kommen also mit begrenztem Investment von 15% Unterauslastung schon sehr weit. Es gibt sehr innovative Firmen, die das schon lange verstanden haben und einen organisatorischen Ansatz dafür benutzen, diese Kapazitätsauslastung unter Kontrolle zu halten. Sie kennen sicher diese kleinen gelben Klebezettelchen. Ich könnte ohne ja keinen Einkauf mehr machen. Die sind Ende der 70er von 3M auf den Markt gebracht worden. Produktname damals Post-it. Die Entwicklung des schwach haftenden Klebers war schon zehn Jahre alt und dümpelte so vor sich hin in einem von 3M. Art Fry hat damals eine Anwendung gesehen und die Post-its erfunden. Die Arbeitszeit, die er übrigens dafür einsetzte, ist die Zeit gewesen, die 3M ihren Wissenschaftlern zugestanden hat für eigene Projekte und eigene Ideen, die mithin nicht in offizielle Firmenprojekte verplant war. Das war aber auch gleichzeitig dann der Zeitpuffer, der auch mal gezogen werden konnte, wenn es irgendwo klemmte. Also zum Abbau von Warteschlangen zum Beispiel. Im Mittel war die Zeit ja dann da. 3M hat einen doppelten Nutzen aus dieser scheinbaren Verschwendung gezogen. Puffer für pünktliche Projekte und innovative Entwicklung aus der Initiative der Mitarbeiter. Andere Geschichte. Kennen Sie Gmail, die Webmail von Google? Mindestens vom Namen her. Paul Buchheit hat in seiner frei verfügbaren Zeit den E-Mail-Client geschrieben. Bei Google heißt es Innovation Time Off und stellt den Mitarbeitern 20% ihrer Arbeitszeit zur eigenen Verfügung. 20% einen Tag in der Woche. Aus dieser Zeit ist berühmterweise Google Mail entstanden, aber das ist eben auch die Absicherung, dass die Mitarbeiter nicht mehr als 80% ausgelastet sind, was die beschriebenen Vorteile hat. Sie sehen also, große, bekannte, erfolgreiche Unternehmen fahren gut damit, ihre Ingenieure nicht voll zu verplanen. Und Sie wissen jetzt warum. Es gibt auch andere Ansätze. Konny Detloff erwähnt es in seiner Antwort auch, wenn ein Mitarbeiter gerade nicht ausgelastet ist, dann hilft er halt mal jemand anderem. Weil die bei Otto ihre Arbeit in crossfunktionalen Teams organisiert haben, geht das auch besser als in silo-getriebenen Kulturen. Noch ein Grund übrigens, die Silos einzureißen. Die Mitarbeiter, die sie dafür brauchen, haben auch einen bildhaften Namen. Sie brauchen Mitarbeiter mit Tiefgang, die in der Lage sind, auch tiefe Probleme zu lösen. Sie müssen sehr gut sein auf ihrem Gebiet und den notwendigen intellektuellen Tiefgang haben. Aber sie müssen auch breit aufgestellt sein und über die Arbeitsbereiche der Kollegen so viel wissen, dass sie sich gegenseitig verstehen und hier im Kontext, dass sie sich gegenseitig helfen können. Also gleichzeitig tief und eng im Spezialgebiet und breit, aber gerade tief genug, in den Nachbargebieten. T-förmig. Ich mag das Bild. Wer Däumchen dreht, schaut halt mal nach rechts und links und packt mit an. Das tut dem Prozess übrigens auch sehr gut. Was können Sie noch machen? Nun, what gets measured gets managed hat ein berühmter Österreicher dann Amerikaner mal gesagt. Also messen wir mal. Aber wie misst man Auslastung? Was sind 100%? Und wenn man sich die Kurve anschaut, sieht man, wie sehr im oberen Bereich einzelne Prozentpunkte Auslastung die Wartezeit explodieren lassen. Die Frage ist also wichtig. Aber sie ist nicht gut lösbar. Sie können zwar ganz gut beobachten wie lange etwas gedauert hat, aber sie wissen es vorher nicht. Sie wissen auch zu wenig Bescheid, wie groß der Output-Unterschied zwischen zwei Mitarbeitern ist. Sie haben zu wenig Wissen dafür. Es gibt aber Hoffnung. Es gibt eine sehr einfache, messbare Größe, die dazu noch ein voreilender Indikator auf die Wartezeit ist und daher exzellent geeignet ist, um das Management zu ermöglichen. Und zwar sind das die Warteschlangen. Genau genommen die Länge der Warteschlangen. Da gerade die Warteschlangen es sind, die explodieren, sind sie ein guter Indikator für die Auslastungssituation einzelner Mitarbeiter. Und das im kritischen Bereich mit sehr guter Auflösung. Denn eine kurze Warteschlange bedeutet, wir sind im grünen Bereich. Und wenn die Warteschlange ansteigt, weil wir in den Bereich über 85% Auslastung eindringen, naja, und da sich wenige Prozent Auslastung in einer Verdoppelung der Warteschlange auswirken, ist sie ein ausgezeichnetes Managementinstrument. Für Lean-Interessierte an dieser Stelle? Das ist auch genau das Geheimnis hinter dem Pull-Prinzip und kann man kreisen. Sie begrenzen physisch die Warteschlange oder Work and Process, die, die Menge Materialien im System und fahren dadurch automatisch in einem gesunden Auslastungsbereich mit kurzen Durchlaufzeiten. Ein Allerweltsbeispiel aus der Praxis. Haben Sie alle schon mal gesehen? Ist ganz einfach und doch so brillant, wenn man den ganzen Hintergrund kennt. Es gibt Supermärkte mit mehr Kassen, als sie normalerweise besetzen. Hier arbeiten auch meist nicht alle Mitarbeiter an der Kasse. Der Trick war jetzt einfach, ca. drei Einkaufswagenlängen vor der Kasse eine Klingel zu platzieren, mit der die Kunden, die in einer Warteschlange an dieser Stelle so weit zurückstanden, einen neuen Kassierer rufen konnten. Kam dieser, erhöht sich die Zahl der offenen Kassen von zum Beispiel 4 auf 5 und sofort stieg die Kapazität um 25%. Prozent. Das bringt die Gesamtkapazitätsauslastung der Kassen wieder deutlich unter die magischen 85% Prozent und die Warteschlangen werden wieder schnell abgearbeitet. Das Regal einräumen, wartet dann halt mal 15-20 Minuten. Ganz einfach, ganz wirksam und bei der nächsten Party könnten sie auch erklären warum. Aber ich gebe zu, für die meisten Partys gibt es angemessenere Geschichten. Nur für ihr Business ist das ein mächtiger Hebel. Wenn Sie den Sinn darin, die Mitarbeiter nicht zu 100% zu verplanen sehen, aber es Ihnen immer noch die Seele und den Geldbeutel zerreißt, dann erlauben Sie mir noch folgende Gedanken zu äußern. Ihre Mitarbeiter profitieren davon, sich gegenseitig zu unterstützen. Die Bande zwischen den Mitarbeitern und Abteilungen verstärken sich. Und das gestiegene Verständnis verbessert die Prozessabwicklung mehr als viele andere Themen das könnten. Auch ihre Mitarbeiter brauchen Zeit am Prozess und nicht nur im Prozess zu arbeiten. Ein Mann ging durch den Wald und kam zu einem Waldarbeiter, der wie ein Berserker mit der Säge arbeitet und nicht vorankam. Nur wenige Späne kamen zum Vorschein, er schwitzte und plagte sich ab. Aber keine Späne, kein Fortschritt. Also fragte der Mann, ist die Säge etwas stumpf? So schärfen sie doch. Die Antwort erstaunt und amüsiert, nein, keine Zeit, ich muss doch sägen. Nur wer seine Mitarbeiter zum Sägen schickt und ihnen keine Zeit gibt, die Säge zu schärfen, Prozesse zu dokumentieren, Vorlagen, Checklisten zu erstellen, Tools zu arbeiten, der sitzt doch eigentlich auf dem gleichen dünnen Nest. Zurück zur Eingangsfrage. Wie kann ich meine Mitarbeiter zu 100% auslasten? Am besten gar nicht. Und Sie wissen jetzt auch, warum nicht. Für alle, die hier tiefer einsteigen wollen, ich freue mich über eine Kontaktaufnahme. Einfach per Mail an florian.smartentwickeln.de Und wenn Sie es lieber im stillen Kämmerlein nochmal nachvollziehen wollen, hier zwei Buchempfehlungen von Werken, die mein Denken hier stark geprägt haben. Erstens Factory Physics von Hobb und Spearman. Ein amerikanisches Lehrbuch, das die Zusammenhänge in der Fabrik mathematisch-naturwissenschaftlich aufarbeitet. Ein massives Grundlagenwerk, das nochmal deutlich hinter das tradierte Wissen von Lean und Toyota Produktionssystem geht. Und dass gerade wegen der Behandlung der Varianz, die in der Wissensarbeit so eine Rolle spielt, ein spannender Beitrag auch für die schlanke Entwicklung ist. Und zweitens die Bibel im Bereich Lean in der Entwicklung. Principles of Product Development Flow von Reinhardsen. Keine Leseempfehlung, sondern ein Muss. Oder wir können auch einfach hier weiterhören. Es kommen noch viele spannende Bausteine. Sie müssen nicht mitschreiben, die Links sind wie immer in den Shownotes. Und zuletzt der zweite Bogen nach vorne. Diese Folge ist jetzt zu Ende. Hören Sie sich doch jetzt die Folge von Georg Jocham und Conny Detloff im Abenteuer Problemlösen Podcast an. Es macht mir nicht viel mehr Spaß, als zwei Leuten beim Sprechen zuzuhören, die wirklich etwas zu sagen haben. Auch hier, der Link ist in den Shownotes.